Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr StarCraft 2 auf Linux installiert. Das machen wir mit Lutris. Dafür habe ich mir ein neues System gemacht, habe mein Aufnahmeprogramm für den Bildschirm und Audacity installiert und ansonsten noch nichts. Ich habe hier auf der rechten Seite eine Liste mit Sachen, die ich mal herausgeschrieben habe, die ich machen muss. Die packe ich euch einfach in die Videobeschreibung. Und als erstes müssen wir auf die Lutris-Seite gehen und Lutris downloaden. Das Tutorial ist jetzt speziell für Linux Mint 19. Kann gut sein, dass es auf anderen Versionen auch so funktioniert. Das weiß ich aber nicht. Das sind jetzt erstmal quasi die drei Befehle, die auf der Webseite angegeben werden, um Lutris selber zu installieren. Das ist quasi, ja man könnte auch sagen, sowas ähnliches wie Steam, sind so eine Spiellibrary, wo ihr euch verschiedene Spiele für euer Linux-System runterladen könnt, die sonst hauptsächlich meistens immer Spiele, die sonst nur auf Linux laufen. Zum Beispiel jetzt StarCraft 2, aber ich habe mir auch StarCraft 1 zum Beispiel da geholt. Und mal gucken, was ich mir dann noch alles installiere. So, jetzt habt ihr Lutris an sich schon gedownloadet. Bloß, wenn ihr das jetzt öffnet, dann werdet ihr sehen, bekommt ihr gleich eine Fehlermeldung. Missing Vulkan Libraries. Da könnt ihr einfach den Link von öffnen und dann müsst ihr euch raussuchen, was für, ihr für eure Grafikkarte machen müsst. Ich habe in diesem Rechner eine AMD Grafikkarte und da sich Linux Mint 19 auf dem, auf dem älteren Ubuntu noch basiert, führe ich dann quasi die Befehle hier aus. kann jetzt sein, dass ihr da was ganz anderes machen müsst. Wir haben hier also einen neuen Key hinzugefügt, dann die 32-Bit-Struktur aktiviert quasi, also das ist halt für Lutris notwendig für einige Spiele, dass man auch 32-Bit-Struktur hat, dann wird die Paketquellenliste aktualisiert und geupdatet, also ihr holt euch die Updates, die quasi ihr, die ihr noch nicht habt. Kann sein, dass es bei euch etwas länger dauert, da ich Glasfaser-Internet habe und dann durch solche Downloads deutlich schneller gehen. So, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, waren gute 5 bis 10 Minuten. So, jetzt muss ich noch den letzten Befehl ausführen für die Vulkan API, sofern ihr die gleiche Grafikkarte habt wie ich, bzw. die Intel. Wenn ihr eine andere Grafik habt, habt müsst ihr natürlich das dem, entsprechend deren Anleitung machen. So, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr euren Rechner neu starten und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wir haben jetzt Lutris und das Vulkan installiert. Jetzt müsst ihr wieder Lutris öffnen. Dann kriegt ihr die Meldung hier, please support Lutris. Das könnt ihr wegklicken, wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch unterstützen. So, dann müsst ihr jetzt hier nach StarCraft suchen, Search Lutris.net, StartCraft 2 auswählen und auf Installieren drücken. Dann wählt ihr das untere von beiden aus, das DXVK, wählt aus, wo das installiert werden soll. Und klickt auf installieren. Dann kriegt ihr die Fehlermeldung: <lacht> Wein ist nicht installiert. Dann könnt ihr da auf den Link klicken. Als so, erstes wollen wir die 32-Bit-Struktur aktivieren. Das haben wir aber schon gemacht, deswegen können wir das weglassen. Dann müssen wir uns hier die Keys holen. Befehle könnt ihr mit STRG-SHIFT-V einfach in die Konsole einfügen. Müsste ich hier gucken, dass ihr das Richtige auswählt, also das für Ubuntu 18.04 und Linux Mint 19x auch wieder einfach kopieren, STRG-SHIFT-V ausführen, so dann müsste das Ganze updaten. So, das ist auch fertig. So. Jetzt kriegt ihr hier die Fehlermeldung unerfüllte Abhängigkeiten. Und das ist genau der Knackpunkt am um StarCraft 2 auf Linux mit 19 spielen. Denn dieses Paket gibt nicht im, also dieses Paket gibt schon, aber die Abhängigkeit davon gibt es nicht. Also ihr könnt hier einfach nachgucken, okay, was brauche ich denn, um das zu installieren? Pn sudo apt install. Dann kriegt ihr, okay, das kann nicht installiert werden, weil das hier fehlt. Wenn ihr das einfügt, kriegt ihr Fehlermeldung diese Datei gibt es nicht. So, dann könnt ihr einfach im Internet das euch eine Quelle raussuchen, von der ihr jetzt installiert wollt, oder ihr nehmt einfach meine Quelle, die habe ich euch in den Kommentaren verlinkt, wie alles andere. So. Das da habe ich nicht ganz. Da habe ich nur den halben Link kopiert. Hoppla. Kopieren. Schon gewundert, warum das so anders aussieht. So. Ja, öffne mit, dann gleich mit dem Paketinstallierungstool. Downloaded öffnet sich das Installierungsprogramm. Das braucht ein bisschen. So. Hier erfordert die Installation von 32 Paketen, dann klickt ihr auf Paket installieren, dann könnt ihr euch durchgucken, was alles zusätzlich installiert werden muss, fortfahren, das Ganze legitimieren und dann lädt es erstmal So, jetzt ist es installiert. Dann könnte den Befehl, der gerade nicht funktioniert hat, weil das Paket gefehlt hat, jetzt installieren. Und das braucht wieder ein bisschen. So, das ist fertig. Also ich installiere es einfach, klicke jetzt quasi nochmal auf installieren, da ist ja gerade mein, das hat kein Wein und nicht, dass das dann noch zu viel anführt. So, dann öffne ich jetzt hier dieses Fenster, was sagt, ihr sollt ein Mono installieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das braucht, aber ich installiere es einfach, um schon mal Probleme präventiv zu verhindern. Jetzt solltet ihr Vine Gecko installieren, das wird eigentlich für HTML benötigt. Ich vermute, es wird für nicht, ist für StarCraft nicht unbedingt notwendig, aber wieder um Prä Probleme präventiv zu verhindern, installiere ich das auch einfach. Dieses Fenster kam auch bei mir letzten Mal zweimal, aber als es dann quasi zum zweiten Mal installiert hatte, ging es dann auch bei mir. Keine Ahnung woran das liegt, solange es funktioniert ist mir jetzt auch erstmal egal. So, jetzt wird Starcraft 2 installiert, beziehungsweise eigentlich wird glaube ich nur erstmal Battle.net installiert, weil Starcraft 2 an sich müsste dann später über das Battle.net installieren. So, jetzt habt ihr das Sprachauswahlmenü, könnt ihr die Sprache auswählen, die ihr wollt. Ich nehme jetzt einfach Deutsch und dann, ich glaube, sind irgendwie aktualisiert und gleich öffnet sich das Anmeldefenster für euren Battlenet-Account. Nee, Gleich öffnet sich erstmal das Fenster, in dem ihr angeben solltet, wo ihr das Ganze installieren wollt. Genau. Ich lasse es einfach so. Und dann downloadet es das BattleNet. So, jetzt müsst ihr euch anmelden bzw. einen Battle.net Account erstellen. So, bei mir ist gerade der Battle.net Launcher abgestürzt, aber die Installation von dem StarCraft2 auf dem Bluetooth ist jetzt schon mal fertig, beziehungsweise für den StarCraft2 Launcher. StarCraft2 an sich müsst ihr dann gleich über das Battle.net installieren, wenn ihr euch da angemeldet habt. Deswegen einfach nochmal starten. Genau. Das war sogar ganz normal so. Ähm, jetzt kriegt ihr die Fehlermeldung: Your limits are not set correctly. Da könnt ihr könnt euch den Link angucken. Und. Internet. Okay, ich habe wieder Internet. Dann wird erklärt, was das macht und so. Und das ein Wichtige ist, dass ihr eure werte richtig setzt. Kann auch sein, dass es das bei euch schon funktioniert, weil die Werte automatisch richtig sind. Ähm, hier mit dem U Limit minus Hn könntet ihr nachgucken. Bei mir ist das immer bei ungefähr einer Million halt also irgendwie 2 hoch 20, also weiß ich nicht genau. So, das könnte einfach ändern, indem ihr die beiden Dateien, die in dem Tutorial dort beschrieben sind, öffnet. Das könnte ihr entweder mit einem Command machen, also mit dem hier und beziehungsweise dann bei dem anderen User auswählen. Könnt ihr hier Default Limit Non-File das Kreuz entfernen Upsala. und dann hier 24 und 288 einsetzen das Ganze mit Steuerung O speichern dann Enter und dann könnte es mit Steuerung X beenden und ich zeige jetzt mal an dem an der anderen Wert, wie ihr das sonst auch noch machen könnt. So, ich öffne mal kurz hier ich mein Fenster, das ich gerade alle aussehen geschlossen habe. Und hier die Anleitung. Das sagt euch nämlich, hier in. Müsst noch weiter nach oben gehen. Ganz ins Root-Verzeichnis. ETC. etc öffnen. Und dann. Systemd. System D. Da ist es. Systemd öffnen. Und jetzt hier User-Config, beziehungsweise die Datei, die wir vorgenommen haben, war die System-Config-Datei. Äh, ups. Ihr müsst das als Ordner als Administrator öffnen. Passwort eingeben. So, jetzt habt ihr das als Systemverwalter geöffnet. Jetzt könnt ihr auch eine Datei herumschreiben. Wieder das Kreuz weg. 524 288 eingeben. Upsala. Dann speichern und damit das Ganze angewendet wird, müsst ihr euer System nochmal neu starten. So, da bin ich wieder. Ihr müsst wieder Lutris öffnen, da dann Starcraft öffnen, dann müsst ihr euch hier anmelden beziehungsweise wenn ihr noch keinen Account habt müsst ihr euch einen erstellen und euch dann Eindoggen. dann sollte sich hier das Battle battle.net öffnen da wird es dark web 2 aus und klickt einfach auf installieren wieder also ich lasse die option wieder so könnte aber auch ändern So, jetzt ist die Installation gestartet. Das, bis das ganz fertig wird, wird ein bisschen dauern. Ihr müsstet das aber auch schon vorher spielen können, auch wenn es noch nicht ganz heruntergeladen ist, dann habt ihr noch nicht die ganzen HD-Grafiken und so. Aber ich werde es erstmal komplett installieren und wir sehen uns dann wieder. So, der Download ist noch nicht ganz fertig, aber ich kann euch schon mal zeigen, dass es funktioniert. Es kann sein, dass es ein bisschen ruckelig ist, weil ich habe es noch nicht getestet, wie gut es funktioniert mit dem Aufnahmeprogramm nebenbei. Aber ohne ist es auf jeden Fall flüssig. So. Dann könnt ihr einfach... mal 1 gegen KI, um das zu zeigen. Oh, jetzt muss ich das erstmal downloaden, weil es noch nicht zu 100% installiert war. Oh, das ging aber doch halbwegs schnell. So, ich lasse die Aufnahme jetzt einfach mal ein bisschen im Hintergrund laufen. und Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es funktioniert auch bei euch. Ich hatte das einfach mal für mich selber rausgefunden und hatte da doch schon ein bisschen was an Zeit reingesteckt und dachte, die Arbeit kann ich vielleicht auch anderen Leuten ersparen und lade das mal als Video hoch. Da das jetzt mein erstes Video war, gibt es zwischen noch viel, was ich verbessern kann, was noch nicht so optimal gelaufen ist, also lasst gerne Feedback und konstruktive Kritik in den Kommentaren da und bis zum nächsten Mal.